Ich habe etwas Unerwartetes getan. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas herunterschlucken? Es sind die Gegenstände in meinem die Mund. In meinem Mund. Ritchi, Nein, du bist so ich bin hier Hansa! Ich wollte dich glücklich machen. Du bringst mir mein Kind zurück!